Mein erstes politisches Bildungserlebnis war, wenn ich mich daran erinnere, eine Rüstzeit im Rahmen meines Zivildienstes zum Thema Martin Luther King und die hat mich sehr nachhaltig beeindruckt. Er ein sehr äh, ansprechender ähm, Seminarleiter damals und äh, das Thema hat mich gepackt und auch die Methoden und äh, ja, ich glaube, dass das auch ein bisschen dazu geführt hat, dass ich mich selber auch in die politische Bildung begeben habe.